Ein wunderschönes Beisammensein wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal, ich vermute die letzte Welt erreicht, Stage 1 sogar schon gemacht und kommen jetzt zu Stage 2. Und in der letzten Folge haben wir auch schon gemerkt, vieles hat sich verbessert. Es wurde einfacher. Mal gucken, wie das heute so ist. Es fängt erstmal schön an. Wir sind so in der Luft. Ähm... Und wenn ich das richtig sehe, ist hinter uns so ein Planet und wir sind Super Saiyajin Kirby. Okay, da können wir nicht stehen. Und wir machen uns irgendwie immer so Stück für Stück den Weg auf. Ui, ui, ui, ui. Oh, Kirby ist aber auch eins Maschine. Nein, ihn hier. Will ich, ja ganz genau. Oh, sogar ein Run-Up rausgeholt. Let's go. Und rein da. By the way, kann ich hier hochfliegen? Also kann ich, ja. Aber, huh? Er ist einfach... Ihr glaubt nicht, wie oft ich mich gerade umgedreht habe, um den Typen von der Seite zu treffen. Glaubt ihr mir nicht. Och, dann respawnt der wie der letzte Loser nochmal. Und der auch. Bam. Ja, jetzt geheulen hier. Let's go. Will ich das wegsaugen? Ja, eigentlich schon. So. Actually, meiner Meinung nach die beste Fähigkeit. Ich kann anwenden, stehen, komm ein Stück her. Bumm. Let's go. Ich kann so... Lol, den habe ich nicht gesehen. Lol, wo war der? Oh, die sind hier unten, legit. Lol. Hä? Geht doch weg, weg, weg, weg, weg, weg. <lacht> Wir versuchen natürlich wieder so viele Zahnräder wie möglich mitzunehmen. Alle werden es, ich, ich vermute mal, sehr, sehr stark nicht werden. Aber mal schauen, aber mal schauen. Das war... Zum Beispiel, sehr unschlau. Wie wurde ich denn jetzt getroffen? Ich stehe da, spamme einen Angriff und werde einfach getroffen. Kann man aufladen? Nee, kann man hier nicht zum Beispiel. Was ist das hier? Das ist eine Wolke. Cool. Uiuiui, ui, ui, Da ist der Boden weg. Lalalilala. Bro, hier passiert so viel. Bis wohin muss ich das tragen? Oh! Hä? Ha, ich hab den doch angegriffen! Das ist so ein Scam! Boah, und das war mega knapp! Ich, ich hab da voll draufgehauen, angreifend. Was macht Kirby? <lacht> Boah, guck mal, eine Fliege! Ein äh, mega weird! Oh, hier muss ich sogar... Jetzt muss ich switchen! Muss ich das verstehen? I get it. Hä? By the way, ich habe mich gesoftlockt. An der Stelle. Ganz kurz. Ähm. Ah, ihr seht das gar nicht. Da muss die Bombe hier drauf. Ich wollte jetzt smart hinfliegen. Kann nicht ganz. Okay. Frage, wie soll das möglich sein? So. Aber oh, vielleicht einen höheren Winkel. Oder ich stelle mich auf Smart so hin. Hä? Okay. Och, geh doch weg jetzt! Was ein. Let's go, das hat viel zu lange gedauert. So, haben wir das. Meine Güte. Was ja, ein. Also, come on. Nee, nee, wir bleiben noch fröhlich. Ich bin noch alles gut. Ich bin noch, noch, noch gut gelaunt. Mal gucken, wie lange das anhalten wird. Was? Ah, okay. Beruhigt euch. Geht doch alle weg hier. Apropos weggehen. Öffne er mir doch hier mal schön. Die Türen. Ja, jetzt kommt ihr hier nicht durch. Was? Ihr Losers. <lacht> ja. Die Musik ballert. Habe ich schon gesagt. Die Musik gefällt mir. Die Ladezeiten allerdings nicht. Oh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Okay. Natürlich nehme ich die falsche. Also, wer auch nur zwei Sekunden dachte, dass das Erste, was ich nehme, das Richtige wäre. Naiv. Also, natürlich. Erst links. Wenden, das ist auch noch genauso, dass das in der Mitte für die Mitte ist. Nein, guckt ihr, guckt ihr. Da muss man schon... Woher? Woher kommt er? Ich habe euch alle unten besiegt. Nur weil ihr respawnt wie die Letzten. Das ist so ein Scam. Mal essen. Rein da. Doch, weg. Blüßig. Da kommt die sterben. Komm her. Ja. Das hier wird die Links öffnen. Ich will deine Fähigkeit. Gib mir your Fähigkeit. Thank you. Okay. Ich fühle mich gewappneter. Bam. Zack! Wie krass man sich damit fühlt. War ja noch was? Ich glaube nicht. Rein da! Direkt nächste Stage. Weiter geht's. Hier wird gar nicht groß überlegt. Hier will man ja hier auch ein bisschen so die, die, die neuen Dinge erleben. Nee, ich gehe einfach weiter. Werft ihr nur mit Bomben? Ist ja nicht mein Problem. Ich kann hier auf ganz entspannte Weise... Oh, nee. Was? Low. No. Hä? Das wollte ich eigentlich machen, ja? Das macht so goddamn damage. Oh, Gott. Dafür kann ich doch nichts Hä, also der eine Treffer war Komplett unfair Weil Kirby in seiner Angriffsanimation, ach komm Ja, das ist dumm Ne, ist okay, komm Weg mit euch dem Roddle, die ich auch. Natürlich respawnt er 2 cm. Also die, die Respawn. Ähm. Hä? Es gibt doch keins mehr. Nee, ich hab gesagt, ich mache die 100% nicht und ich will mich für sowas nicht aufhalten. Also die Respawn-Distance von Gegnern ist so 2 cm, dass es halt schon dumm ist. Aber ist gar kein Problem. Weil, interessiert mich nicht. Also, doch, interessiert mich schon, sonst würde ich mich nicht drüber aufregen. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht doch, meine blöde. Ich will ihn haben. Rein da, Ultra-Super-Geisteskranke Harry Potter-Magie! Hui! Oh, okay, ich lenke das. Und das öffnet sich jetzt? Das ist krass. I like this feature. Finde ich gut. Super geisteskranke Obermagie. Gegner sind nicht so wichtig. Kann ich im Nachhinein noch machen. Wow. Let's go. Bam. Ich habe selbst das Schild zerstört, das mir sagt, dass ich hier weiter rechts lang soll. Zack. Okay, ihr hittet mich gar nicht. So, so, so. So, so, so, so. Hier unten ist noch was, aber ich glaube, das interessiert mich. Öffne er mir die Tür. Ah ne, da komme ich jetzt hin. Wundervoll. Ist das ein Secret oder ist das der... Das wollte ich nicht. Oder ist das der reale Weg? Oh, holy, wie viel gibt es denn hier? Oh, what a wang, what a wang. Was passiert? Der Nasenbär hier macht uns die Tür auf. Und natürlich eine weitere Zusatzstage für uns. Let's go. Finde ich, kann man machen. Natürlich werden wir die Zusatzstage nicht schaffen, wer das dachte, naiv. Aber ich will sie mir trotzdem anschauen. Mach auf jetzt oh, Uiuiui Da habe ich schön die Zeit gespart Aber da fällt mir wieder ein Zeitspann bringt nichts. Weil die Wand ja einfach schneller wird Ja Weil Das Spiel denkt, es ist funny Seht ihr das, wie das jetzt langsamer wird? Okay, und wie ich jetzt sterbe? Wie ich nicht sterbe, weil ich einfach ein geisteskranker, smarter Player bin. Okay, ich werde sterben. Oh mein Gott. Als hätte ich das Game studiert. Als hätte ich nichts anderes in meinem Leben gemacht, als Game zu studieren. Let's go. Stein oder Ringschirm. Es kommt ein Boss, also Safe Stein. Zwei Gears, okay. Ein Sphärenspuk mal wieder. Dann bin ich jetzt halt nicht mehr unverwundbar in der Phase. Ähm. Doch bin ich scheinbar schon noch. Das war weird. Wieso schlägt Kirby denn? Hab ich... Kirby, du machst ganz dumme Sachen. Das kommt nochmal. Ja, teleportier dich in mich rein. Ist gar kein Problem. Er macht das jetzt nochmal, oder? Nein? Let's go. Aber er ist down. Die Steuerung ist weird, wie schon gesagt. Die Steuerung hat sich in Welt 2 und in Welt 3 drastisch verändert und das nicht so schlimm. Wir werden sogar voll geheilt, finde ich gut. Das macht es mit der Steuerung aber nicht besser. Aber dafür können wir jetzt in das nächste areal step und schauen, was uns erwartet. Das schmeckt irgendwie schon so nach Ziel. Weil wir haben alle Zahlen. Also, wir haben das letzte Zahn... Oh nein... Ich habe noch nicht einmal gedrückt. Der macht das alles automatisch. Aber ins Ziel kommen wir trotzdem. Schließlich sind wir hier die Profi-Gamer. Also alle mal beiseite steppen hier. könnt ihr also wirklich hier. Also ich bin ja geisteskrank hier. Let's go. Bonus-Game. Und BAM. Der war nicht gut. R4 Der war gar nicht gut. Das geht besser. Aber Stage 2 wird damit auch Absolviert Ist es nicht schön? Und wir können straight up zu Stage 3 laufen ja, Diese Prüfung weiß ich nicht Ob ich die noch machen möchte Weil, ach keine Ahnung Wir gucken uns das dann alles in Ruhe an Aber jetzt erstmal Wird sich hier umgekümmert. Oh nein Oh nein Natürlich ist hier Wind das bezweifle ich auch gar nicht, dass hier Wind ist. Zu mild? Ne, man merkt schon, ich habe schon so Angst hier vor, vor allem. Ich kann hier nichts machen. Ich brauche Magie. Ich brauche Magie und Magie hat er hier gehabt. Richtig? Richtig. Ich erinnere mich sogar noch an das Game. Aber wo muss ich jetzt magisieren? Hier muss ich magisieren. Hallo? Ich wurde durch die Wand gedrückt. Clearly durch die Wand. Das wie macht Spaß. Dass das Spiel größer Betrug ist, wissen wir mittlerweile. Habe ich jetzt häufig genug erwähnt. Das war dumm von mir. Ja, roll doch runter. Nein, er rollt natürlich nicht runter, weil er zwei Meter vorher bremsen kann. Und das soll ich woher wissen? Wo steht das? Wo steht das? Geh hier weg, mir noch ein bisschen Heilung. Und ich bin hier weg. Gar nichts mache ich hier. Und man merkt schon wieder, ich werde schon wieder so, die nach 15 Minuten nicht gut, nicht gut. Weil ich heute noch eine zweite Folge aufnehmen wollte. Oh, oh, ja, ja, natürlich. Ach komm, nein, nein. Das ist komplett dumm. Safe, nehme ich hier noch eine Kanone mit. Ich skippe hier alles. Hier hätte ich die Kanone gebraucht für ein bisschen Geld... Al come on! Jetzt sterbe ich straight up nach dem Checkpoint. Ich nehme mir mal deine wunderbare Fähigkeit und setze sie gegen Raupi ein. Uiuiui! Ui, ui. Ich muss hier richtig, ich muss fester sein als das hier richtig. Ich schätze schon. Smart und smart. Ui, ui, ui, Nein, natürlich. Na natürlich. Das ist natürlich das Logische, was passiert. Das Game ist so weird. Das Game ist so weird. Das hat für mich nicht diesen Kirby-Charme, den, äh, den ähm, das Vergessene Land zum Beispiel hatte. Das vergessene Land war so ein gutes Game. Und hier werde ich bisher nur enttäuscht. Frage, wie soll ich denn an die ganzen Dinger da dran kommen? Mit Magie? Ich habe keine Magie, sorry. Ich habe Steinfähigkeit. Boah, das war knapp. Das auch. Ah, das habe ich überlegt. Ich bin ja Profi-Gamer hier. Wir können auch an der Stelle, es wäre super lieb, einfach mal ein Like da lassen. Um mich ver ihr könnt versuchen, mich aufzumuntern damit. Uh, will ich Superman sein? Na, eigentlich schon, ja. Dann halt nicht. Ah, ich muss einfach nur fast enough sein. Okay. Fast enough und das Ding regelt. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch fast sein. Ich kann... Ich kann... Got it. Okay, nicht möglich zeitlich. Mir auch egal. Ganz ehrlich, ich hab einfach... Also, ich habe auch einfach nicht mehr die, die Motivation. Anfangs war ich noch motiviert, da noch ein paar Gears zu holen. Aber mittlerweile fehlt mir auch diese Motivation, weil das Spiel catcht nicht. Also, das Beste am Spiel war bisher der Trailer. Und das sollte halt nach Möglichkeit nicht so sein. Also, weiß ich nicht. Das ist halt meiner Meinung nach total verschenktes Potenzial. Ganz ehrlich. Also, weiß ich nicht. Ich finde es schade. Das Spiel wird auch beim Fazit sehr schlecht abschneiden im Vergleich zum letzten Kirby. Wie random ist denn das bitte versteckt gewesen jetzt? Ja, ein bisschen Heilung habe ich nötig. Ich auch schon das nächste Level fertig. Wobei, das Level war jetzt auch relativ schnell durch. Da konnte man rushen. Oh mein Gott. Mir tut mein Rücken ein bisschen weh. Ich habe nicht gedrückt. <lacht> Wir reden da nicht drüber. Nee, ich bin heute Abend, glaube ich, einfach schlecht gelegen beim Schlafen. Glaube ich. Ja, Stage 3 ist fertig. Komm, Stage 4. Das Spiel gibt mir nicht mehr diese, diese Vibes like. So wie, so wie Kirby's Return. Äh, Return. wie Kirby und das Vergessenheit. Kirby und das vergessen hat mich immer wieder angesport, nochmal reinzugehen, Waddle dies zu tun. Und das Spiel ist halt einfach so unmemorizable. Also, für die, die nicht so gut Englisch können, ich, ich kann mir nichts von dem Spiel merken. Das Spiel ist maximal eintönig. Also, vielleicht sehe auch nur ich das so, aber mir sagt das halt gar nicht zu. Und so ein Levelkonzept wie das hier ist halt auch Luck-Based. Entweder kommst du durch oder halt dein Pech. Jetzt hier beim, beim zweiten Versuch den Schuh geskippt. Weil das halt... Nee, ich, ich will gar nichts dazu sagen. Wenn ich die Chance habe, den zu skippen, dann... Bro, ich hab dich nicht mal berührt. Also das ist doch dumm. Nee, sorry. Also for real... Hätte man den Schulern gebraucht, ja. Okay. Das... Hey, okay, dieses Spiel macht mich so fertig. Das macht mich so fertig. Das hat noch kein Spiel geschafft. Das ist bisher das, das, also wirklich das... Nee, ich will's noch nicht sagen. Ich will's noch nicht sagen. Das Spiel demotiviert halt komplett. Und das ähm, macht's, es, es macht es halt schade. Warum unterscheidet sich dieses Kirby so sehr von, von, von, vom Vergessenen Land? Also, natürlich, Vergessenes Land ist ein komplett anderes Game so. Aber diese, diese Kirby-Essenz von Kirby und das vergessene Land fand ich so gut. Und ich finde es schade. Ich weiß nicht, ob das bei allen alten Games so ist oder jetzt nur bei dem hier. Aber das Game fühlt sich halt für mich nicht nach einem Kirby-Spiel an. Und es liegt nicht daran, dass es 2D ist. Das Spiel ist halt einfach... Ich weiß es nicht. Und das liegt auch nicht daran, dass es schwer ist. Es verfolgt halt eine weirde Konzeptstrategie. Ich weiß nicht genau, was es ist. Schwer war Kirby das Vergessene Land ja auch. Und da hatte ich ja auch Probleme damit. Aber... Das Game macht nochmal einiges anders irgendwie und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Nee, ich will das damit antreten, komm. Was erwartet mich? Will ich es eigentlich wissen? Komm, rein da. Nochmal und weg da. Wie dumm? Ich, ich... Fliegen bringt nicht mal mehr was. Weil, hallo! Fliegen wird ab sofort auch mittendrin einfach ab, abgebrochen. Vor allen Dingen, es, es ist so... Mann, ich will hier auch nicht die ganze Zeit sitzen und mich über dieses Spiel beschweren. Das hat doch keinen Mehrwert für euch, keinen Unterhaltungswert, gar nichts. Es ist halt einfach... Mich stört halt legit alles. Das Spiel macht mir schlechte Laune. Das heißt, ich bin nicht richtig ready für das Game. Das heißt, ich biete euch keinen Unterhaltungswert. Und das heißt halt auch, dass ihr die Videos nicht gerne schaut so. Ich kann mich auch täuschen. Vielleicht feiert ihr das mega, wenn ich mich hier... Wenn ich mich hier mega drüber aufrege. Das, das kann auch sein. Aber mir macht es halt einfach so, wie es aktuell ist, überhaupt keinen Spaß, das Game. Und das finde ich halt schade. Natürlich ist er genau da, wo ich stehe. Und da kommt noch die Schwierigkeit dazu. Die zieht mich auch noch mal runter. Wundervoll. Hätte mich die Kugel jetzt noch getroffen. Skip. Skip, tot. Controller im Monitor. Monitor kaputt. Und vorbei, let's play, vorbei, let's play, beendet nichts mehr. Bin mir sicher, wenn ich hier mit dem Hammer drauf haue, werde ich hochgebounced. Das sind halt schon so innovative Ideen. Aber, das ist halt vereinzeltes Zeug. Und das finde ich schade. Vielleicht muss ich das Spiel auch im Multiplayer spielen, weil es ja auch als Multiplayer-Game beworben wird. Ich weiß es nicht. Aber aktuell als... So wie ich es jetzt gerade spiele, macht es mir einfach keinen Spaß. Sorry, ist halt, ist halt so. Ein bisschen, bisschen Kritik hier äußern. Ich habe auch gar keinen Bock auf das Fazit, weil wahrscheinlich gibt es so Fans, die dieses Spiel halt wirklich, wirklich gut finden. Und dann komme ich da und sage, ja, das Game ist halt Müll. Das ist das, also das, ist das schlechteste Kirby, das ich je... Wegen sowas zum Beispiel. Nein, ich ich, ich weiß, ich mache es dadurch jetzt ein bisschen auch kaputt, dass ich Dinge nicht häufiger probiere. Aber ihr müsst verstehen, wenn man keinen Spaß hat, dann. Äh, wieso wieso erkläre ich mich eigentlich so genau? Wenn ihr zu was kein, wenn ihr was, bei was keinen Spaß habt und oder keine Lust, dann macht ihr das ja auch nicht so. Und so müsst ihr das jetzt halt auch hier verstehen. Es ist einfach, ich fühle das Game nicht. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass das Game was, was komplett anderes ist. Oder ob wirklich nur mir das so geht. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht ist euer erstes Kirby, ihr habt da voll die Nostalgie-Vibes und ich rante jetzt hier so darüber, dann tut es mir mega leid. Ey, das ist meine Meinung. Ihr könnt eine andere Meinung haben. Wenn ihr das Game feiert, dann feiert das. Aber ich tue es halt nicht. Und ich hoffe, dass jetzt das Game dann auch bald mal vorbei sein wird. Da ist aber Stage 5 und das hier oben ist dann wahrscheinlich der Boss. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr gar keinen Bezug und keine Meinung zu der Folge habt, lasst ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.